Und werden wir jetzt mal gucken. Nein, oh, Kacke. Oh, dieses... Oh. So wird das Vieh jetzt mal sterben. Mann, Mann, Mann. Wir wollten noch nur zu dem Vieh da unten. So. Warning: A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Our base is low on power. Ja, Alter, immer noch kein Strom, ey. So langsam euer Schnauze voll. Kein Strom, kein Strom, kein Strom. Boah, like Alter. Was zum Henker! Boah, Alter, jetzt geht's aber zur Sache hier. Also ich kann mit Atomraketen drauf schießen, interessiert überhaupt nicht. Oh Alter, stirbt doch. Warning. Has a very interesting mineral composition. It has to bring in something valuable. I am tracking. Oh, so wieso. Aha. So Runde heilen. Erstmal alles niedermähen. So. Oh, kaputt gegangen. Naja. So, jetzt haben wir das Nest erstmal platt gemacht. Erstmal alles abfackeln, um sicher zu gehen. So. Und jetzt sind wir auch schon hier unten bei den Meteoriten. Stirb, los. Ja. Oh, leider gestorben. So. Dann müssen wir mal bei dem... Mann, wie zu dunkel hier. Äh, wo denn hier? Was zum Henker? So. Oh ja, Carbonium, uh Haben wir ja auch nicht schon ewig viel von. So. A technology has been developed. New buildings are available for construction. Gut, cool, wir haben Maschinengewehr dabei. So, jetzt können wir dann zu einem neuen Habitat aufbrechen. Da so kommen immer mehr von denen. So, verarschen jetzt? Oder können die sich teleportieren? Jetzt sind's aber alle, oder? So. Ah, da ist er. Ach nee. sind alle gestorben so macht das doch spaß zack zack zack, zack. Ach, der ist leider tot umgefallen. So. Und da wir überall bauen können, kommen jetzt Bodenplatten zum Einsatz. Ach nee. Mit dem gerade verlegen, das klappt aber auch nie. wir nämlich den hier gleich aktivieren aber da war laufen müssen und uns ein bisschen bewegen erstmal Bodenplatten so hier noch ein paar Ach, voll verkackt. Oh, warum zuckten das hier immer? Ach, wir sind ganz unten. Mensch, es das. Kinders. Das ist übrigens ein lebender Stein, aber auf den habe ich gerade gar keinen Bock. Da ist auch noch einer. Oh, hier haben wir auch gleich Schlamm. und das greift mich einfach irgendwas an, die Spinne ja wohl. So, mal gucken. Nee, aber das Ding ist gut. auf einmal auf platt machen kann. Bö, schade. New has been new are for oh tot oh. so einfach tot umgefallen. Gucken so jetzt werden wir nämlich gleich wieder angegriffen. Die sind gar nicht so schlimm diesmal. Hm. Ich brauche jetzt was ganz witziges. Wir ziehen hier einfach. Hier war doch irgendwo Schlamm. Naja, irgendwo halt. Da. Ey, wieso kann ich hier nicht bauen? Ach, ich kann nur bis da oben bauen. drei ja äh, was denn jetzt? Ah. Ah, Wieso ist das jetzt eine einfache Mauer? Gibt es ja wohl nicht. So, kommt da einfach ganz einfach nichts, was Strom verbraucht, sondern einfach nur Tür. So, da vielleicht. Und hier vielleicht. Und dann hier vielleicht. Wieso? Bau doch da ein Stück Mauer, Mensch, ist Kinder. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Ah, ich hab Einfacher. Nee, voll verkackt doch. Wand kaputt. Oh, nee, was geht da denn ab? Ja, okay. Oh Alter, was geht denn jetzt? Nein. Ja. Ich kann die Karte nicht zumachen. Nö. Nee. So, jetzt aber. Scheiße, das war da oben. Das hat ja ein Stress aus hier. Ich hatte hier nur eine Mauer ohne Verteidigung, das war das Problem. Aber das ist ja alles nicht weiter schlimm. So. Reparieren, reparieren. Kommt da einfach eine neue Mauer hin. So. Ne, vorsicht mal meine Tür anbauen so Tür weil eigentlich wollte ich hier auch keine Verteidigungsanlage hinbauen weil die kostet nur wieder Strom Strom, was wir nicht haben. Wir haben doch keinen Strom. Oh, bewölkt und regnerisch. Sachen gibt's. Oh, oh, es regnet. So ist es fehlt ein Stück Rohr. Wie ist denn das passiert? Oh. So, reparieren äh, da. So. Und jetzt, so, oh, lass mich raten, wir haben keinen Strom. Meine, besser. Produzieren Sie doch einfach mal mehr Strom. Ja. Ein Scheiß. Meine Fresse, Scheiß, Wände bauen nur für Strom. So. Oh Gott. Wir haben nur drei. Ja. Was Was wäre da? Hey, untersuche es auftreten, eine ungewöhnlich große Kreatur. Jawohl. Denn? Ah, da. War ich da nicht schon? So und ich wollte jetzt hier einfach noch, weil ich ja so unschön unterbrochen wurde. Mauer ziehen. Mauer. Mauer. Mauer. Oh, der Regen ist dann. Hm. Einmal keine Bodenplatte, schon wird man wieder langsam. So, ein Arsch hier. Ah. So. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Ja, ja, ja. Tür. Tür, Tür, hm. Band, so, ach da ist das Schlammding. machen wir hier zu. So. Was ich aber hier eine Tür hin. Hier vielleicht eine Tür. So. Bodenplatten. Oh, So, ja, ich gehe ja gleich zu dem Nest. Mann, Mann, Mann. Ich jetzt hier meine Bodenplatten verlegen. Ja, wohl die wahr sein. So, hier fehlen welche. So, jetzt legt doch da Bodenplatten hin. Guck mal, da sind Mistviecher. Gut. Eine schön errichtete Mauer. Oh, jetzt machen sie die da drüben auch noch kaputt. Ich gehe ja... Die wollen mich doch verscheißern. Machen die meine Mauer kaputt? Was fällt denen eigentlich ein? Meine schöne Mauer kaputt machen. Die ticken ja wohl nicht ganz sauber. So, also. Wo waren wir? Da fehlt ein Stück. Aber da kann man durchgehen. So. Yeah, wir haben Strom. Aha. So, Gas. Macht 500 Energie. Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas. War doch hier. Aus Schlamm Lass mich raten, das ist wieder kein Schlamm. Es ist match Das brauchen wir dafür. Fuck. So, los, Match oh, Ist nicht wahr. Jetzt sterb doch, ey. Bin ich hoffe, Sack hier. picking up a storm is coming also dann können wir hier nur normalen strom herstellen das ist doch doof viel Er ja, macht 100 strom ach das macht nur 12 oh. 50 Energie aus Carbonium. Das lag doch irgendwo rum. So. Oder ist nicht hier noch irgendwo? Oder hat man nur einen? Oh ne, da ist auch noch eins. So. 500% Strom. Wie auch. Jetzt wäre ich schon wieder angegriffen. Mann, Mann, Mann. So. Oh, kaum ist man hier mal, wird man hier auch noch in einer Ton angegriffen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Der hey. over. So. Dann müssen wir jetzt halt da schon wieder hingehen. Zu dem Nest, immer zu dem Nest. Was denn jetzt? Das für eine hartnäckige Scheiße. Hm, hier brennt's. Also. Also, das war doch irgendwo. Nee, yeah, Alter, wo läuft sie jetzt hin? This is kills us. We'll finish researching it in the lab. Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. Wir sollten gehen und es räumen. Oh. Ich frage mich, was es so aggressiv gemacht hat. Vielleicht können wir etwas Wichtiges lernen. Ah, es ja, ist bestimmt aggressiv wegen meinen Bodenplatten. Sehe ich jetzt hier auch in Tur. Nur so, um das Vieh zu ärgern. Mhm. Nein, los! Brenn, brenn, mm. brenn, brenn, brenn. So. Kann ich mir nämlich hier so einen ziemlichen Scheiß hinstellen. Keine Minibasis So. Ganz viele Konnektoren und so, so, so, so, so, so, so, so, Ach, guck mal. Scheiße. Kann ich jetzt gar keine Mauer drumherum ziehen? Äh. Ach, Scheiße. So. Ach, nee, was? So. So nur ganz klein. Okay. So. So. So. So. Uh, hier ist auch noch, da können wir noch ein bisschen Strom machen. So. Bisschen Strom. So. Hier noch. Oh, oh Gott! Oh die doch nebeneinander. So. Teleporter, wo oh, da? Ja, stellen wir einfach ein. Da drüben hin? Nee, lieber hier hin. Dann. Hier dürfen wir nicht, ist alles zu so nah. Hm. Okay, okay, okay. Aber Türen dürfen wir einbauen. Türen, Türen, Türen, da. Tür. Tür. So, dann kommt hier noch irgendwo eine Tür hin. So. Die Seite vor sich aber auch. So. Oh, ja. Jetzt, wo ihr sagt, <lacht> etwas die Bodenplatten vergessen. Oh Gott. Wenn er die schon nicht gerade verlegt, dann verlege ich es halt so. Scheiße, ja. Hey, das Scheißding macht doch Strom, oder nicht? Ja, macht's nicht. Ja, witzig. Was ein Scheiß. Ah, naja. Aha, uh -huh. schön. So Mauer uh, uh, Teleporter. So. so geht auch. Cool. Oh, gegen Stein gelaufen. Scheiße. Oh, dieses Grünzeug ja. Hm. Ich bin das auf den Sack. Mann, ey. So gleich viel mehr Platz. Also. Wo waren wir? Some don't have enough power. Ja ja, alles kein Strom, genau. Weil ich ja nicht den ganzen Tag Stromdinger herstelle. Drei Millionen Strom aber. So. ich schon eingebaut hier. Hm. die hier das sieht ja aber auch gefährlich aus nach einem Berg der lebt also ja dann müssen wir halt da mal hingehen Was? also wie warum was jetzt kaputt alter schon wieder so ein riesen komischer Sch oh ja nee, ist doch gar nichts also da war viel schlimmer ach ja aber wir können ja schon wieder keine bauen wie viele können wir denn acht? müssten die erreichen so so so hier sind noch alte Wände zwischen so dann kommt jetzt hier äh, mal Ah, oh, einen. So. Noch zwei von denen. Zwei von denen. Scheiße. Ah. Mann. So. Ist da ist immer noch ein Stück altes Mauer. Ja, nicht altes, sondern alte Mauer, aber wenn interessiert So. Also. Häh. Uh, ich kann die aufwerten, das ist ja schön. Häh. Keine Forschung ausfällt, das ist jetzt aber eher nicht so gut. Flamm, uh, Flammenturm, Reparatur. Ah, cool. Ja, das braucht keine Sau. Af, oh, oh, Hauptquartier. Oh, oh, Hauptquartier. So. Gaskraftwerk 2. Ja, das brauchen wir erstmal ganz wichtig. Angriffstron brauchen wir nicht. Oh, uh, Miniganturm. Ja, schwere Artillerie, Tom, die können wir auch nicht bauen. Ja, Uran. Ha. Lass mal doch. Ja, können wir auch nicht bauen. Können wir zwar forschen erstmal. Ah, so. So, so, so. Erstmal eine Stufe 2. So. Hier war noch, was war denn das jetzt? Uranhandhabung. Ah, okay. So. Warum kriegen wir keine stärkeren Waffen? Das ist doch scheiße. Also was? Hauptquartier. E, hey, äh, oh, äh, oh, oh, Was Ah Ja, yeah, Erdbeben. Yeah. Oh, nee. Äh. Titan, ach du Scheiße, ja klar. Das Erdbeben ist natürlich genau da, wo die basis Basisstück weiter links gebaut. Wäre es trotzdem da, also leck mich ganz so ernst. Oh, Gott. So wir brauchen, was ist ein. Das sah doch schon wieder aus wie ein Feind, doch ja, nee, ist ein Feind. Nö, nee, ist noch ein Erdbeben. Naja, oh, na dann. Das sieht ja gefährlich aus. Ja, klar, es ist natürlich nur da, wo meine Geräte stehen. hier echt sinnvoll nirgends anders eine Türen gebaut. Wo wollte ich denn hin? Ja, Alter, warum zum Teufel ist hier keine Mauer? Da ist eine. Wir haben keinen Strom. Ich gehe kaputt, ey. Nee, Datenbank war irgendwie falsch. Ah, da wollten wir hin. Wir haben aber nicht genug Schuss. labor bietet fortschrittliche Forschungsanlagen technologien sagen auf, auf hohen auf laura kostet wasser warum denn Ach, davon habe ich schon eins gebaut yeah. ich ziehe es jetzt sind so nur dann diese junge forschungsdaten Objekten, und dann, und, und, und, und. scheiße Feststoffspeicher, ja, Munitionsdepot. Ja, geil. Also Gaskraftwerk 2 können wir jetzt ausbauen. Äh, Rift. nee, das da. Ah, so eine Scheiße. So. Echt hey, kein Strom. Ich gehe kaputt. Hier Solaranlagen stehen, hat das Ding keinen Strom. Ist natürlich vollkommen logisch. Jetzt nicht noch was Scheiß an ey. Äh, Gas aufwerten, genau. Und zwar da. Ach, nein. Ich stand da nicht. Ach, ey. Da stand doch eben. Gaskraftwerk. Wieso also geht das da nicht? Ach, Palladium. Da waren so unsere drei Probleme. So. So, so, so. Was ist das denn? Ach so, wegen dem wiff da. Äh... Da wir jetzt alles soweit erledigt haben, etwas ausgebaut, das blöde, blöde Scheiße hier mit der Energie, das werden wir wohl nie hinkriegen, weil bei uns die Energie ist Strom Strom Strom Strom Strom ähm und werden wir wohl beim nächsten Mal, ja Forschung läuft noch, werden wir hier hingehen und diese drei Sachen erstmal machen Säure da müssen wir überall zweimal hin Vulkangebiet dauert länger so, ich weiß dann machen wir hier war ich schon mal radioaktive Wüste muss erst eine kleine Mission machen und dann musst du da noch mal hin, wenn du andere neue entwickelte Bodenplatten hast. Die dauern aber nur zwei Minuten oder so. das werden wir wohl dann mal gucken? Heute ist was für ein komischer Tag. Samstag werden wir ja dann morgen mal einen Angriff nehmen. So, ja, gut. Vielen Dank fürs Zusehen, soweit erstmal. Und dann, wenn es euch gefallen hat, bis morgen würde ich sagen. Schönen Abend noch.